Hi, hallo und herzlich willkommen heute zu einem VHV.de schraubendreher plus schmalz wie ihr als aufmerksame zuschauer meines Kanals wisst gibt es im moment im community bereich eine umfrage bei der wir versuchen den weltbesten schraubendreher mitzuentwickeln und darum soll es heute auch wieder gehen ich hau heute auch einen raus und zwar einen viha pocket max im verlauf der sendung gibt es wieder ein hashtag und wenn ihr mein video kommentiert und den Hashtag reinschreibt und dazu schreibt, was ihr gut findet an Viha oder was ihr nicht so gut findet, was vielleicht besser sein sollte und was man auf keinen Fall ändern darf, dann klopft man das bitte in die Kommentare. Und schon kann es losgehen, nichts riskieren, abonnieren. Ich habe schon mal einen VHA VDE Schrauben gemacht, aber da gab es die Umfrage noch nicht. Und jetzt habe ich viel dazu gelernt von euch und ich weiß, Viha ist sehr beliebt wegen der Griffform. Und weil die slim sind und da vorne quasi keinen Übergang haben zur Isolation. Die haben auch so eine Fläche, damit er nicht wegrollen kann. Sie haben kein Loch, wo man hinten Schraubendreher durchstecken kann oder auch keine Schlüsselweite. Und Stoßkappe brauchen die eure Meinung auch nicht. Äh, die müssen in der Hand kleben, sagt ihr. Es gibt auch welche, die haben einen bestimmten Kunststoff, der ist auch rau und kann mit öligen Händen, Gut benutzt werden. Habt ihr die, wenn er am Schaltschrank arbeitet? Ich glaube doch eher nicht. Aber vielleicht gibt es ja ein Beispiel, das ihr mir nennen könnt. Und da habe ich ja Stein rauskraut bei dem ersten Video, wo wir den magischen Kreis der Schraubendreher gemacht haben. Und dann habe ich bis nachklicken, habe nur ein, zwei Sachen gefunden. Ganz äh, interessant finde ich auch und ich denke ihr ebenso diesen lift ab wo hinten im Griff die Pizze drin sind und den kann man mit einer Hand bedienen. Macht man den hier rein, verriegelt den, dann hält er auch. Und dann kann ich auch wieder zumachen. Und genau umgekehrt. Und das ist auch ein Vorteil von diesem Schraubendreher. Und zur gleichen Zeit ein Nachteil von dem Pocket Max, weil hier habe ich den in der Hand und dann gehen die nicht raus, muss ich fummeln. Da hat auch ein anderer Mitstreiter auf YouTube, schaut mal, der Elektriker heißt es, meine ich einen mod angeboten ich finde ihn nicht schlecht weil der schön klein und kompakt ist und so die mittlere größe hat und es gibt auch noch einen kleinen da kann man vielleicht noch enger in beengten räumen schrauben den gibt es auch zum verriegeln da gibt es dann ganz verschiedene sets an bits wo man auch in die gürteltasche hängen kann das war auch ein kommentar ich möchte mal alles dabei haben deswegen sind die wo die bits im griff sind echt gut und es gibt einen kleinen stubby was haltet ihr davon arbeitet ihr damit der ist so ein Zwischending zwischen denen, die ich euch gerade gezeigt habe. Es gibt auch welche, wo vorne Stecknüsse oben sind. Benutzt ihr die. Den habe ich mal gesehen in einem Video. Ich glaube einen von der Deutschen Bahn. Da konnte man nichts mehr erkennen, haben wir genau gewusst. Mensch, das ist ein Qualitätstool, das, das läuft ja da schon ewig mit oder fährt er ja schon ewig mit der Bahn. Und es gibt auch Sets also und gibt es auch Sets und Drehmoment. Jetzt Schlüssel oder Quergriffe. Der macht zum Beispiel von 5 bis 14 Newtonmeter. Da habe ich mir den Aufsatz geholt damit hier die Stecknüsse drauf passen. Ich meine, die habe ich euch auch in dem anderen VDE-Video schon mal gezeigt. Ähm, da gibt es auch wieder andere Einsätze mit Stecknüssen, aber ich habe mich halt für den entschieden und den kann man eben hier, muss man den seitlich aufmachen einstellen da oben ist so ein sichtfenster da kann man reingucken und dann stellt man hier quasi das drehmoment ein also der ist alles schlecht Aber tolle sache und was mir noch auffallen ist auch von viha gibt es keinen einzigen zumindest nach meiner kenntnis vde schaumdreherr Bithalter oder steckschlüssel mit Ratschenfunktion. funktion ja, da haben wir schon mal eine marktlücke identifiziert auch der Basenprüfer ist toll, hat so tolle Viha-Form. Es gibt für den Bithalter hier Einsätze, die ein fixes Moment haben. Das ist jetzt mal 2,8. Und es gibt noch ein Drehmoment-Aufsatz, wo man quasi so eine Lanze reinsteckt. Das ist die hier, habe ich euch auch schon zeigt Oder die hier versteckungs aufsätze wo man dann auch einen Moment einstellen kann. Benutzt das sowas? Oder sind euch so fixe Teile lieber, was sind eure, äh, was sind eure Vorlieben in dem Bereich, nenne ich es jetzt mal, haut mir das ganz drunter und zwar mit dem Hashtag VH und dann könnt ihr diesen tollen schnuckligen Pocketmax gewinnen. Es gibt außerdem noch andere vtw fahrzeuge zum Beispiel dicke Lightning und tolle Zangen von VH, aber um die soll es gehen, da mache ich vielleicht nochmal extra Video. Wir konzentrieren uns jetzt auf die Schraubendreher, auf die Form, auf das Material, auf die Größe und ich hoffe, da kommt auch was Tolles dabei raus. Danke fürs Zuschauen und schaltet jetzt mal wieder ein. Ciao!